Wenn ich diese drei Begriffe reihen müsste, würde ich mir, also ich tue mir extrem schwer, diese zu reihen, ich glaube, die Freiheit wäre etwas, auf das ich nicht verzichten wollen würde und Solidarität ist auch etwas, was unglaublich wichtig ist für das gemeinsame Zusammenleben. Also auf diese beiden Begriffe würde ich auf gar keinen Fall verzichten wollen. Ich finde das Format sehr, sehr spannend. Wir hatten die Möglichkeit am Tisch viele, viele verschiedene Meinungen zu hören uns gegenseitig die Meinungen sozusagen zu präsentieren und neue Standpunkte auch kennenzulernen. Also sehr, sehr gelungene Veranstaltung und freue mich dann auch auf die bevorstehenden Veranstaltungen und das Projekt mal.